Du bist aus Hamburg, wir sind jetzt wieder im Doppelpack. Wir schreiben heute den 14. Dezember und heute haben wir uns André ausgesucht. André. André. Und dem werden wir heute ein bisschen was beibringen. Wir haben ja früher auch was beigebracht bekommen und wir haben gedacht, das gehen wir heute weiter. Ja, du beginnst mit der Mauer und ich bringe ihm gleich die Katze und also, zum Schluss zeige ich dir noch ein bisschen was zum Tic-Tac. Tic-Tac. Ja, ich, ich erkläre dir doch was. Alles klar. Au, da auch, ja, auch. Super! Hey, das hast du richtig gut gemacht. Du kannst jetzt mal gucken, ob du auch die DSK-Mauer schaffst. Die Genau, die Mauer hier vorne. Ich kann ja. Erstmal muss ich dran ziehen, so okay. Erstmal mit einer Hand, dann die zweite Hand direkt nachgreifen und dann versuchst du dich hochzuziehen. Gut. Versuch deinen Körper in Spannung zu behalten. Gut. Super! Wer so, kann sich noch an diesen Spot erinnern? Richtig, braves Training. Ach ja, super. Genau. <lacht> hab was vergessen? Ja, hier mit dieser schönen Kante. Präzisionsstimmung so. ja. bedeutet, mit geschlossenen Beinen Abspricht, mit geschlossenem Bein dann. Und zwar, dann ist mit meinen geschlossenen Beinen etwa so. So zu machen. Ja, schon ganz gut. Versuche ein bisschen weiter in die Hocke zu gehen. In du ebenfalls 90 Grad. Ich benutze die an, um dich nach vorne praktisch nach vorne zu steuern. ist ein bisschen kompliziert am Anfang, ein bisschen multitasking, aber daran gewöhnt man es. Du kannst ja mal versuchen, von Brand zu Brand zu Nee, wenn, du, wenn du dich nicht ganz draußen spring, ruhig zuerst einmal hier vor. Aber ich denke, das wird leicht schon leichter zu stehen. Perfekt! Dann machen wir jetzt einen Drehziehen und einen Schritt vor. Wir gehen jetzt mal zu den roten Kampf. Wir stellen uns jetzt mal vor. Das hier und das hier ist Lava. Das Einzige, was du gehören darfst, ist das hier. Das heißt, du musst den Rätsel jetzt hier rüber springen. Das sterbst in der Lava, du hast keine extra Leben. Ha <laughs> ha Okay, das ähm, Wichtige bei diesem Laufen ist, es ist wirklich schwierig, wenn du so auf diese Distanz läufst, wirklich präzise zu sein. Das heißt, mach so etwas nicht, wenn du auf Länder bist, auf außer du bist dir absolut sicher, dass du es kannst. <lacht> oh. ah, <pass. lacht> hey, das ist was fürs Montagsvideo. Was? Das ist was fürs Montagsvideo, spot Reinigen. Ja, das waren so die Skater, das sieht man hier auch. Die so ganzen Rotz -Videcken. Ich bin ein Fan von Skatern, das muss ich ehrlich zugeben. Wir machen die Catch. Kelt ist eine Möglichkeit, Mauern zu überwinden. Und ich finde dieser Job, der neue neuerweise hier, das hat sich das Vertecker ergeben. Äh, Kelt bedeutet, du drückst dich auf der Mauer ab und springst mit beiden Beinen durch die Arme durch. machst du so. Bei der Kälte ist das genau andersrum. Da gehst du mit dir Bein durch äh, die Arme durch. Und der Kälte fangt hier an, indem wir erstmal einfach rausgehen. Das heißt immer so. Okay. Ja, ist nicht besser. Jetzt versuchst du die Beine bis hier hinten. Schon ein bisschen hoch zu befördern ein den Absprung. Und mit den Armen korrigierst du dann deine Körperhaltung für die Landung. Noch höher, höher, komm, du kannst fast in der Hand, Bauchflapster, genau, super, super. Oh, wenn du selbst tanzt, dann können wir für den Nobelpreis. <lacht> <lacht> kannst du doch gar nicht. <lacht> es war auf jeden Fall jetzt besser. Ja, das okay. sie über übertrieben nah dran. Also, Ursprünglich bringe ich die ganze kette immer bei, indem ich, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Pfannstein haben, das man so ranfüllen. Oh. Ey, das war schon mal der erste Ansatz. Warum springen wir da? Von wo würdest du anlaufen und wo würdest du gegen springen? Und dich dann da hoch zu greifen. Du musst hier anlaufen, du kannst hier laufen und nach da kippen. auch hier anlaufen und, anlaufen, und, anlaufen, und nach da kippen. Ja. Wenn du hier, wenn du nicht bist, irgendwann kommt die Schnellkraft und du fällst zu Boden. Schnell Anlauf nehmen, schnell abstoßen, schnell reinspringen. Zweitens, ähm, du musst dich kräftig abstoßen, damit das eben schneller wird. Drittens, du musst dich so ein bisschen auch versuchen, nach oben zu kippen, nach oben zu springen. Und dann hoch, du willst dann und zurück. Ja, du hier abzustoßen und hier ein Stil drauf zu machen. Pascal? Eher mehr, mehr oder eher weniger Fehler? Eigentlich sind das ein bisschen mehr, oder? Ne? Je mehr Fehler desto du besser, weil wenn du an die Wand gehst, kannst du nicht einfach so machen. Genau. Schon... genau, das war nämlich dein Fehler gerade. So. Was muss ich genau drauf achten? Wo willst ja, okay. du umdrehen? Gut. Okay. Diesmal, diesmal bist du beim ersten Mal ziemlich hochgekommen, weil ja, ich hast du kann noch wegen dem zweiten Fließ. Versuchen wir hier wirklich, ja. meinetwegen minimal später abzuspringen, so dass du noch eine Chance hast zu steigen. Ja? Ich bin jetzt vier Okay, wir machen hier jetzt mal einen Cut, wir üben das noch anderweitig ein bisschen weiter. Ich kann, man kann nicht erwarten, dass du wirklich alles heute in christus verdammt viel heute gelernt. Danke. Ja, ich bin wirklich stolz auf dich. Ich auch.